Wir alle sind ja viel unterwegs, egal ob im beruflichen Alltag, auf dem Weg zur Arbeit, Bus, Bahn, Auto, im Büro oder auch im Flieger, auf Geschäftsreisen oder im Urlaub. Es ist nicht ganz leicht, da alles so zusammenzustellen und den Körper so zu unterstützen, wie man es gerne möchte, gerade wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Und da habt ihr euch was ganz Tolles ausgedacht, ImmunUp. Das ist quasi eine Art Coffee-to-go, Lippenpflegestift oder Kaugummi aus der Hosentasche, aber für Nahrungsergänzungsmittel. Genau, also das ist im Prinzip ist das eine, eine ganz einfache Rezeptur, besteht aus drei Hauptbestandteilen, Echinacea, Propolis und äh, Vitamin C hochdosiert. Und soll dir helfen, dein Immunsystem zu unterstützen, wenn du viel auf Reisen bist, wenn es kalt draußen ist, wenn du viel Sport machst und dir einfach so ein bisschen helfen, dein Level zu halten. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Wer ist die Hauptzielgruppe? Also wer, wer kauft das besonders gern? Also erstaunlicherweise ist die Hauptzielgruppe im Moment sind das Piloten und Stewardessen, die das auf ihren Langstreckenflügen oder überhaupt im Flugzeug dabei haben, weil die festgestellt haben, das hilft denen enorm und das schützt sie ganz gut. Und die zweite Zielgruppe sind Sportler. Leistungssportler, Triathleten, wir fördern im Moment Hockeyspieler und die sagen, okay, nach einem intensiven Training und damit wir keine Trainingsausfälle haben, haben wir das sofort immer zur Hand. Ja, toll. Also das ist, ähm, vor allem finde ich, ist es nicht nur äh, schön zu sehen, was für Inhaltsstoffe drin sind. Man sieht das ja sehr gut. Man kann sich auch den Rest nochmal auf der Seite anschauen. Ähm, es ist aber auch glutenfrei, laktosefrei, vegetarisch und ohne Zuckerzusatz. Mhm. Ähm, also auch für all die gedacht, ähm, die zum Beispiel sagen, ich kann gewisse Produkte gar nicht nehmen, weil da irgendwie ähm, laktosehaltige Bindemittel drin sind. Mhm. Also solange man nicht gegen die Inhaltsstoffe selbst allergisch ist, kann man das sehr gut anwenden. Genau. Man kann es sehr gut anwenden. Du brauchst kein Wasser dazu. Du brauchst nichts auflösen. Du musst nichts runterschlucken. Du spürst dir das ganz einfach auf die Zunge in den ja, Mundraum ja. und kannst es immer dabei haben. Da muss ich am Anfang ein bisschen üben. Ich habe auch mal daneben gesprüht, aber es ist, also ich nehme immer zwei, zwei Hübel ja. ähm, auf die Zunge selbst. Das ist ein sehr kräuteriger Geschmack, mhm. den finde ich aber ganz angenehm, weil es mal wirklich etwas ist, was irgendwie ein ehrlicher Geschmack ist. Also wirklich natürlich und nicht irgendwie chemisch oder ähm, irgendwelche pseudo sondern äh, man schmeckt regelrecht, was da drin ist. Also es ist sehr intensiv, sehr sauer und ehrlich, wie du sagst, weil einfach die Sachen... Hochdosiert sind. Ja, prima, vielen Dank. Gerne.